aus Brixen in Südtirol. Wir sind zum Bike-Festival hier. Das haben wir euch aber in einem extra Video aufgenommen. Verlinke ich euch unten. Und jetzt setzen wir auf die Blose rauf. Schauen mal, was es so zum Fahren gibt. Ich habe schon einen Trail im Auge. Ich glaube, das wird richtig gut. Glaube ich auch. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Wettergott meint es gut mit uns. Oder? Wie geht's dir, Petra? Sehr gut. Sehr gut? Ja, ich freue mich halt auf den Trail. Auf den Trail. Ja, das ist mega wahr. Ja. Oh, da fetzen sie schon. Aha. Ja, wir haben aber noch so 600 Höhenmeter oder so. Mindestens. Die Aussicht hier rauf ist mega. Und man sieht auch ein bisschen nach Brixen runter. So, jetzt sieht man es noch mal besser. Besser. Panorama und Brixen. Und hier sind wir jetzt gleich mal in St. André. <lacht> E-Bike, da wo es hingehört. Das ist jetzt übrigens die 9er GoPro. Schaut euch die Bilder an. Ich werde es beim Schneiden auch machen. Bin ich auch schon wieder gespannt, ob man zwischen 9 und 10 was merkt. Ich glaube fast nicht. <lacht> ja, das ist schon geil mit dem E-Bike. Ja. Willkommen in St. Jakob, stand da gerade. Und jetzt, jetzt sind die Dolomiten da. Ja, mehr geht kaum. Außer vielleicht ohne Strom. <lacht> nicht streichen, nicht streichen. Oh ja, stimmt. Ich habe eine Allergie gegen Pferdehaare. Rot, als ist nur ein Steinbock und kein Pferdchen Gelegentlich gegen Steinböcke. Jetzt. Wird. Was hast du? Ja. Gegen blonde Steinböcke habe ich oftmals eine Allergie. Was will uns Nico denn jetzt damit sagen? Die Brotzeit habe ich gesagt. Hunger! Okay. Oh, die haben das ja richtig. Liebevoll gemacht. Ja. Das war im Spar- oder im Dorfladen hieß der in St. André. Noch Fragen? Mhm. Bitteschön. Danke. So Sieg. gut. Rechnen mhm. wir selber nichts mehr schon machen. Ja. Tada. Aber ich mache extra Tuning. Die Verkäuferin hat es nämlich auch verstanden, aber die Twitter natürlich nicht. So einmal aufmachen, aufmachen und die Käsescheibe dazu. Tipp, Tipp. Ah, dann könnte man es ja so machen. Die Salami. Das auch ein bisschen mehr machen. So, so und so. Wer hat's erfunden? Was wäre euch jetzt lieber? Eine Käse- und eine salami oder zwei Mix-Semmel? Ich mag lieber getrennt. Ich mag so. Gute Aussicht voraus. Ich oder was? Na was sonst? <lacht> wird besser und besser, je höher wir raufkommen. Aber Weil sie ein Snickers gegessen hat, deswegen wird <lacht> besser. Das stimmt. Akku, haben wir nur noch die Hälfte. Beim Nico werden hier Erinnerungen an ein Skilager wach. Mega! Hier oben ist das Panorama echt auch richtig gut. Bei nächster Möglichkeit geradeaus. Und schon aber wieder das Navi. Also heute ist echt noch mal so ein richtig geschenkter Tag mega gut und auch richtig schön warm. okay Wenn man dich anschaut, glaubt man es eh nicht. Warum? Es ist warm, weil du langärmlich bist. <lacht> und hinten, nein, da geht es nein Da sieht man die verschneiten Berge. Das Wolken. Nein, drunter. Ja, wer kommt denn da? War das eine Wheelie? Ja. Jetzt sind wir fast oben und das Panorama ist einfach sagenhaft, also das ist echt geil, Herbst in den Dolomiten ist immer besonders schön, da zeichnen es die Felsen irgendwie nochmal besser ab, Nico denkt immer noch daran, dass er das Schöne im Bild ist, <lacht> <lacht> ist er auch, aber die Berge sind auch gut, würde ich behaupten, oh nein, da kitzelt er mich schon wieder, schauen wir mal, ob wir einen Kaffeeschall kriegen, ha? ja, Kaffeeschall. tschüss, oh nein, dann ist er auf einmal immer so schnell. Wuhu! oben sind wir, da sind wir, bloße Hütte, hart geklappt mit dem kaffee -Tal. da ist er so auch ein schon. Ein schönes kaffee -Tal. alkoholfreies Kaffee-Teil, so, Prost Jungs und mhm. mit Aussicht. Kilometer. Und <lacht> das ist bei der Opfer. Tip Top. Was man beachten sollte, wenn man gerne schwanger ist. <lacht> Yeah! Yeah <laughs> Ja, ich ja, bin schon da. Aber krass. Ich glaube, da hat man jetzt den 29-Zoll Reifen gewährt. Da ist ein bisschen gelitten. Ja. Blick auf Brixen. Da seht ihr das. <lacht> da fährt es mal jetzt noch mal hin zum Festivalgelände. Ja, was soll ich sagen? Nico hatte sich den Zehen gebrochen, den großen, und deswegen ist er jetzt eine Zeit lang nicht so recht gefahren. Ich bin hier ein Meer und jetzt fährt er mir die Ohrwaschel weg. Irgendwas ist da gelaufen. Ich glaube er hat nur Danny Mac Eskil angeschaut die letzte Zeit. Askill! Ja, Askill und Fernstudium betrieben. Finde ich nicht okay, aber was soll ich machen? Wir hoffen, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.